In diesem Multimedia-Tutorial erfahren Sie, welche Arbeitsmaterialien und welche Lernaktivitäten Ihnen Moodle zur Verfügung stellt, damit Sie Ihre Lehre effektiv mit E-Learning gestalten können. Um diese Elemente anlegen zu können, müssen Sie zunächst die Bearbeitungsfunktion aktivieren. Klicken Sie hierfür rechts oben auf Bearbeiten einschalten. Es Erscheint daraufhin in allen Themenabschnitten des Kurses der Link Material oder Aktivität hinzufügen. Klicken Sie auf eine Schaltfläche im Themenabschnitt Ihrer Wahl. Im linken Menü werden Ihnen zunächst die verfügbaren Aktivitäten aufgelistet, die Sie hier anlegen können, wie etwa Aufgaben, Foren, Tests, Wikis etc. Weiter unten werden die verfügbaren Arbeitsmaterialien aufgelistet, wie etwa Dateien, Links, Verzeichnisse. Im vorliegenden Video werden nun alle Elemente beider Typen kurz vorgestellt. Sie können das Arbeitsmaterial Buch verwenden, um Informationen und Lerninhalte in strukturierten Kapiteln zu präsentieren. Ergänzen Sie dabei die einzelnen Textseiten mit Grafiken, Bildern oder multimedialen Inhalten, um den Inhalt verständlich zu gestalten. Mit Hilfe der Option Datei können Sie den Studierenden einzelne Dateien als Download zur Verfügung stellen. Beispielsweise eignet sich dieses Arbeitsmaterial zur Einbindung von PDF- oder Word-Dokumenten, Vorlesungsfolien, oder Übungsdateien beliebiger Dateiformate. Falls Sie in einem anderen E-Learning-System Lernunterlagen nach dem standardisierten IMS-Content-Format abgespeichert oder Lernpakete im SCORM-Format vorliegen haben, können Sie diese mit IMS-Content in den Kurs einbinden. Wenn Sie Ihren Studierenden raschen Zugriff auf wichtige Webseiten bereitstellen möchten, können Sie hierfür das Arbeitsmaterial Link URL heranziehen, mit dessen Hilfe Sie dann direkte Links auf Webressourcen setzen. Mit einem Textfeld platzieren Sie Hinweise oder weiterführende Informationen zu Arbeitsmaterialien oder Aktivitäten direkt auf der Kursübersichtsseite. Diese Elemente lassen sich mit dem integrierten HTML-Editor beliebig formatieren. Falls umfangreichere Textunterlagen in den Kurs eingefügt werden müssen, ist es empfehlenswert hierfür das Arbeitsmaterial TextSeite zu verwenden. Hier können Sie eine umfangreiche HTML-Seite selbst gestalten. Wie zuvor gesagt, können Sie mit dem Arbeitsmaterial Datei lediglich einzelne Dateien verknüpfen. Wenn Sie jedoch auf einmal mehrere Lernunterlagen zur Verfügung stellen möchten, wie etwa alle Vorlesungsfolien oder alle Übungsdokumente, empfiehlt sich die Verwendung von sogenannten Verzeichnissen. Mit der Aktivität Abstimmung können Lernende eine Frage stellen und hierzu bestimmte Antwortmöglichkeiten vorgeben. So kann offen oder anonym ein kursweites Meinungsbild eingeholt werden. Die Aktivität Aufgabe eignet sich für die Durchführung von Studierendenabgaben, etwa für Übungen oder Projekte. In diesem Modul können Studierende Dokumente hochladen und Lehrende können die Einreichungen ansehen und bewerten. In Moodle ist ein eigenes Chat-Modul integriert, das für fachliche, und oder organisatorische Kommunikation der Lehrveranstaltung eingesetzt werden kann. Die Aktivität Datenbank eignet sich für das Anlegen einer strukturierten Objektsammlung zu einem bestimmten Themenbereich. Lehrende können innerhalb dieser Datenbank Felder definieren, wie zum Beispiel Datei, Beschreibung, Autor etc. Studierende laden dann Objekte gemäß dieser Felder hoch und sorgen dafür, dass eine strukturierte Sammlung entsteht. Externe Tools ermöglicht es, mit Angeboten von anderen E-Learning-Anbietern zu kommunizieren und diese in Kursen zu nutzen. Damit das möglich ist, muss das jeweilige externe Tool den LTI-Standard unterstützen. Die Aktivität Feedback ermöglicht im Gegensatz zur Abstimmung die Durchführung ausführlicher Umfragen. Lehrende können dabei unterschiedliche Fragetypen wie etwa Single- oder Multiple-Choice-Fragen sowie numerische Abfragen individuell zusammenstellen und auswerten. Mit dem Forum können Sie Kursteilnehmerinnen eine nützliche Diskussionsplattform bereitstellen. In dieser Lernaktivität kann fachlicher sowie organisatorischer Austausch abgebildet werden. Moodle unterstützt unterschiedliche Forentypen, die wiederum unterschiedliche Diskussionsszenarien ermöglichen. Mit Hilfe der Aktivität Workshop können Lehrende ein Peer-Review-Szenario mit Studierenden abbilden. Hierbei lassen sich eigene Bewertungskriterien definieren, die Anzahl der zu bewertenden Beiträge bestimmen sowie Bestenlisten anhand der Ergebnisse generieren. Das Glossar dient hauptsächlich dem Zweck, ein Online-Nachschlagewerk für Kursteilnehmerinnen bereitzustellen. Ähnlich einem Wörterbuch können kollaborativ kursrelevante Begriffe zusammengetragen werden. Diese Begriffe werden dann in allen Texten des Kurses automatisch mit den Einträgen des Glossars verlinkt. Die Aktivität Gruppenverwaltung ist ein umfassendes Werkzeug für die Verwaltung von Gruppen und Gruppierungen. Mithilfe dieses Moduls können individuelle Gruppeneigenschaften wie etwa Gruppengröße, verschiedene Namensschemata, Wartelisten, Selbstanmeldungen oder Gruppenbewertungen verwaltet werden. Die Aktivität Interaktiver Inhalt H5P, ermöglicht das Erstellen von interaktiven Inhalten wie interaktiven Videos, Fragebögen, Drag-and-Drop-Fragen, Multiple-Choice-Fragen, Präsentationen und vieles mehr. Das met spezifische Modul Lehrfall erlaubt das Erstellen und Bearbeiten fallorientierter Inhalte sowie das Importieren und anschließende Bearbeiten von Fällen aus AKIM ISH Mittels einer Lektion können Lernunterlagen mit individuell gestaltbaren Verzweigungsseiten und Zwischenfragen erstellt werden. Das Modul Lernpaket ähnelt dem Arbeitsmaterial IMS Contentpaket und ermöglicht die Einbindung von extern erstellten Lernpaketen, die im speziellen SCORM-Format vorliegen. Im Gegensatz zum IMS Contentpaket können mit der Aktivität Lernpaket auch Bewertungen vergeben werden. So können diese in die Kursbeurteilungen einfließen. Die Aktivität MedCampus Enroll kann zum Importieren von Lehrveranstaltungsanmeldungen aus METCampus in einen Moodle-Kurs verwendet werden. Das Modul MedCampus Export erlaubt es, Lehrveranstaltungsanmeldungen aus METCampus zu importieren, und samt den Moodle-Bewertungen wieder zu exportieren. Mit der Aktivität Offline-Test können die in Moodle zusammengestellten Multiple-Choice-Prüfungen in Hörsälen auf Papier durchgeführt und anschließend automatisiert in Moodle ausgewertet werden. Mit dem Modul Studierendenordner können Lehrende von Studierenden hochgeladene Dokumente freigeben, und somit für alle Studierende des Kurses sichtbar machen. Dabei gibt es zwei Betriebsmodi. Im ersten Szenario können Teilnehmerinnen selbstständig direkt in den Studierendenordner Dokumente hochladen. Im Rahmen des zweiten Szenarios besteht die Möglichkeit, die Aktivität Aufgabe als Grundlage für den Studierendenordner heranzuziehen. Der Terminplaner ist eine Aktivität mit der beispielsweise persönliche Abgabegespräche oder mündliche Prüfungen für unterschiedliche Lehrende, Tage, Zeiten, Orte und Dauer koordiniert werden können. Der wesentliche Vorteil dieses Moduls liegt darin, dass Studierende frei aus den zur Verfügung stehenden Terminslots wählen können. Die Aktivität Test ermöglicht die Einstellung von Online-Prüfungen. Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Fragetypen, wie etwa Multiple-Choice, Wahr-Falschfragen, Formelberechnungen usw., so können Tests zusammengestellt und online durchgeführt werden. Das Modul Umfrage unterstützt drei Typen von Umfrageinstrumenten, die zur Bewertung und Förderung des Online-Lernens herangezogen werden können. Lehrende sind somit in der Lage, Daten zu sammeln, die ihnen helfen, mehr über ihre Lerngruppen zu erfahren und in weiterer Folge die eigene Lehrtätigkeit zu reflektieren. Das Plugin Video ermöglicht es, Videos in Moodle Kurse einzubinden. Das integrierte Wiki ist ein vollwertiges Werkzeug für die Erstellung von Wikiseiten. Mit Wikis können Studierende einzeln erstellte Textseiten zusammenfügen, erweitern und diese gemeinschaftlich nutzen. Dabei werden alle Veränderungen protokolliert, wodurch für Lehrende die Lernfortschritte verfolgbar sind.